vielleicht sogar noch Natur belassen in gewisser Weise, da machen wir wenig Fehler. Das ist halt auch der Vorteil von dieser monolithischen Bauweise oder auch insgesamt von der Holzbauweise, dass man recht schnell trocken ist und schnell ähm, weiterbauen kann und wenn die Fenster drinnen sind, Fußboden rein, kann man theoretisch schon einziehen. Ja, also es ist eine recht ähm, schnelle Art zu bauen.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 Sprich, äh, auf die Seehöhe, wo wir da sind, wachsen hauptsächlich ursprünglich Lärche, Fichte und äh, Zirbe, die dann auch verwendet werden, wenig Laubholz. Ja. Und äh, von den Nadelhölzern ist einfach die Fichte selber ist halt das, was äh, äh, angebaut wird von den Bauern, was kultiviert wird. In meinen Augen aber eher ein Unkraut ist im Wald. Ja. Also, das ist eine Pflanze, die wuchert extrem und dunkelt alle anderen. Also in einem kleinen Fichtenwald wird alle anderen Pflanzen ausgedunkelt. Und von dem her ist es eher ein Unkrautbaum für mich, die Fichte. Und das Holz selber ist auch eher minderwertig. Ja, auch von der Stabilität, was jetzt Fassade oder Wetterbeständigkeit betrifft, dann auch von der Härte her, von der Oberfläche her, ist es eher weiches Holz und äh, von dem her bevorzuge ich zu gehe, äh, hauptsächlich Lärche und Zirbe, wobei die Lärche ähm, sehr hartes Holz ist im Vergleich zu den anderen, somit gut für Fußböden geeignet ist, für Böden, für alles was, was mit Wasser auch in Kontakt ist, kann man sogar Bruntröge machen, Swimmingpools, alles was mit Wasser zu tun hat, ist Lärche super. Äh, weiterer Vorteil von der Lärche ist ähm, hat das große Abschirmung gegen elektromagnetische äh, Strahlen, sehr große Abschirmwirkung, auch nachgewiesenerweise, dass eben das spezielle Lärchenholz in einer gewissen Stärke, Dicke äh, elektromagnetische Strahlung abhaltet.